Um zu Norbert, unserem Arena Leiter zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Ja, das war nämlich mein Problem, denn wir kommen zurück zur neuen Folge von Pokémon Silber. In der letzten Folge bin ich auch so hier reingerutscht. Ich wollte nur zeigen, wie groß diese Arena ist, denn dem lassen wir ein bisschen mehr machen. Oder vielleicht habe ich es auch verwechselt mit dem Remakes. Ich weiß es nicht, aber ich hatte die Arena ein bisschen länger in Erinnerung. Ich weiß aber nicht, wie das hier im Original war. In die Originalspiele spiele ich nicht so oft die Remakes. Und ja, äh, willkommen zurück auf jeden Fall. Ähm... Wie war euer Tag so? War der schön eiskalt wie diese Arena? Oder war der schön warm? Wie mein Flame <lacht> Raus handelt übrigens. Eis-Psycho. Soweit ich weiß. Und das Ding geht's jetzt, jetzt down. So, wir werden uns in dieser Woche entwickeln. Das ist mein Ziel. Beim Skifahren würde ich nie gegen dich verlieren. Okay. Wenn du, nicht genau, wenn du nicht genau rutschst, kommst du in dieser Arena nicht weit. Ja, da hat sie recht. Hallo. Da, da oben, der alte Mann da, das ist Norbert. Ich kenne Norberts Geheimnis. Ja, das glaube ich dir sogar, weil du hier ein Trainer bist in der Arena. Georg. Ich kenne keinen George oder Gorg, Georg, der so geschrieben wird. Wenn einer jemanden kennt, der so geschrieben wird, dann warum wirst du so geschrieben? Aber cooler Name, Muschas. Warum greife ich Muschas an mit einer feuertacke Das ist ziemlich dumm. Aber ich denke nicht nach. Aber okay, Volltreffer hilft mir aus. Okay. Aus Ich glaube drin wegen den Leveln, äh, wegen dem XP. Aus, ist die Weiterbildung von Muschas. Und, äh... Ja, ich habe also keine andere Wahl. Mal muss das machen. aurora <lacht> Gleiches Geräusch wie Hyperstrahl, aber... Okay. Donnerschlag! Oh. Schau, schau. Shut up. Seriously too, shut up. Shut Bye, bye! Oh yeah! So, schöne Erfahrungspunkte. Oh, Level 32 für Amphi! Yeah! Amphi gönn ich das. Oh, noch ein Muschatz. Kommen machen wir den gleichen Fehler! Let's go! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, so, mein Freund, Flammenrad Oh, ist überlebt leider. Super Scheiße. ich bin verwirrt, aber... Ich schlag mich selbst. Aua. Das tat ein bisschen weh. Oh je, yeah. ja keine Wasserattacke, das ist gut, jetzt gelle ich den. Yeah, gut zum Keep, du down, mein Freund, hast keine Chance gegen mich. York. Okay, ich verrate dir noch Geheimnis. Das Geheimnis von Norbert's Kraft. Er meditiert täglich unter einem Wasserfall, um Geist und Körper zu stärken. Äh, falscher Text. Das sollte eigentlich bei... äh... Artik stehen? <lacht> oh, hi. Du bist auch noch kämpfen. <lacht> Dieser erinnert hat einen rutschigen Boden. Das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen. Äh, doch. Ich spiele gerade Pokémon. Pokémon Silber Edition. Silber Edition. Das spiele ich gerade. Wir spielen hier gerade. Das ist... Wir sind hier, um zu spielen. Für diese Falschaussage allein werde ich dich jetzt nicht verschonen. <lacht> ein Eis-Pokémon gegen mich. Ich habe ein Flamesack. Flamesack ist zufällig. Typ Wie ihr rechts an der Tappel. Äh, äh, Tappel, genau. An der Border sehen könnt. An dem Layout, whatever. Und... Ah, schade. Komm schon. Noch ein Ich hoffe, das reicht. Bitte reicht das. Ich will ich will mich entwickeln. Komm schon. Tonopto. Nach all diesen Folgen. Wir sind schon mal fast Folge 30 oder so. Sind schon mal Folge 30? Ich glaube nicht. Ich glaube es sind Folge 28, 29 oder so. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Aber, komm schon, to! es wird Zeit. Ich hab so lange Igelava und jetzt will ich endlich to! Yes! Bye bye! Siehst du jetzt, wie ernst wir es meinen? Hey, Flameser gewickelt sich. Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Flamesack wurde zu Tonnenlob. Oh je! Yeah. Und damit kann ich euch schon verraten, haben sich all unsere Teammitglieder entwickelt! Denn unser letztes Teammitglied unser sechstes, das wird sich nicht entwickeln können. Dieses coole Pokémon an. Ach, ich bin so stolz. I am very proud. Oh yeah. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wie lange ich muss, denn ich habe die Arena schon länger nicht mehr gemacht. Wer es gedacht? Äh, das bringt nichts. Nö. Fangen wir mal von hier an. Du, du, du. das bringt was. Das war's. Cool. Das war das anscheinend Okay. Muss ich heilen? Ja, ich könnte heilen. Ich habe doch schon noch ein ganz kleines Tränkchen. Ja, da genau. Komm, ein kleines Tränkchen, kleines Trinkpäckchen. Lecker. Ja, Mama. Und jetzt werden wir gegen ihn antreten. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. gegen Norbert. Der alte Eissack mit seinen drei Pokémon, das ist ja ein Witz. Er fängt mit Jurope an, das ist ein viel größerer Witz. Los, Fein, sag mir Sieg, dieses Vieh. Wie sehen so cool aus, yeah, wir haben diesen Winching Technisch durch in der Tasche, yeah. Du bist jetzt abgefackelt, kleines Juroh. Oh no, es hat Eissturm drauf. Das ist sehr stark, aber nicht gegen mich. Das macht nur ein KP oder zwei. Du bist der Tag brei. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Kopfnuss. Au. Hoffentlich krieg ich keine Kopfschmerzen bei dir. Denn du bist ein kleines nur Rob. Warum hat Lobby dich nicht schon längst entwickelt? Das ist sehr, sehr sad. Einen mit. Leid, ein Mitleid song für dich. Jetzt kommt der Herr nächste Wicht, jugong Na endlich eine Herausforderung. Aber das wird schaus denn da habe ich keinen Bock. Ich hole einmal mal Amphi, yeah. Amphi weiß genau, wie man nur mit umzugehen zu gehen hat. Du hast aber keine Ahnung, wie es ist. Denn du verlierst immer gegen kleine 10 Kids, die der Beste sein wollen. Wow, was ist ein geiler Der hat mir den Volltreffer erzielt. Dankeschön. Yeah. Was kommt als letztes? Es kommt ein Kai-Heifel. ist, glaube ich, nur Eis. Das ist ja nice, denn das kai killen wir jetzt. Denn es hat sich leider nicht entwickelt. Ja, yeah, das ist Entwicklung von Und in Gen 4 kann es sich nochmal entwickeln, aber hier nicht. Deshalb ist er nicht so gut. Yeah. Gewonnen. Und du bist raus. Bye bye. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Dieser Orden hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Ruhrpol einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies, dies ist ein Geschenk von mir. TM16, Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Dankeschön, Dankeschön. Diese TM, äh, enthält Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie still, stellt die Härte des Winters dar. Dankeschön. ist eine sehr gute TM. Aber ich glaube, sie kann niemand lernen, Alter. Nicht, dass ich wüsste. Äh... Excuse me? Melly? Red und Melly können das lernen? Äh. Okay. Ich denke mal drüber nach. Maybe. Maybe not. I don't know. Wir werden angerufen. Frau Professor Lind. Mike, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil ich im Radio etwas Seltsames gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Mike, weißt du etwas darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf! Was? Im Radio hört man was von Team Rocket? Lass mal sehen. Das, das kann doch nicht sein, oder? Wo ist das Radio? Hier. Gehen wir auf einen Sender. Ähm, wir sind Team Rocket! Nach drei Jahren Vorbereitung sind wir bereit für unser Comeback. Giovanni, hörst du uns? Wo ist unser Boss? Hört er zu? Ähm. Keine Ahnung. Okay, schauen wir das ein. Leiche. Überall? Und nein, was geht denn da ab in Ducatia City? Gibt's ja gar nichts mehr. Ich meine, gut, damit sind die schlechten Programme draußen, aber... Gar nicht gut! Äh, ja, Kack aufs Heilen. Ich muss hier schnell weg. Kann ich nicht fliegen? Ah, ich kann ja nicht fliegen. Oh no, ich habe kein Pokémon, das fliegen kann, oder? Habe ich nicht in der Box noch irgendwas, was Fliegen lernen kann? Ich werde mein jetzt wahrscheinlich endlich nochmal zurück, gerade nach habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Lust. Wir haben wirklich keinen Flug-Pokémon mehr. Oh, das.. Oh, oh, oh, nee. Ah Ich muss ohne Fliegen auskommen. Hilfe! Habe ich wirklich nichts? Wofür das nicht Flug? Warte, Garados, Garados! Moment, kann er Flug erlernen? Keine Chance, okay? Kleine Hoffnung noch. Bitte, komm, Garados, fliege, fliege für uns. Schade. War ein Versuch wert. Da lade ich halt dahin. <lacht> Yay. Was das ein Spaß hast, Auf dem Weg habe ich hier noch ein Item gefunden. Ein Supertrank. Der lag hier an der Seite. Wir gehen jetzt gerade hier entlang. Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Nee, waren wir nicht. Ich bin gerade rüber gesurft. Wenn man hier jetzt reingeht, dann kommt man wieder hier zur Höhle. Und ja, gibt es glaube ich keine normalen Bären, leider. So, ich kann euch das noch kurz zeigen. So, hier werden wir nämlich dann. Ups, Moment. So, hier werden wir nämlich dann. Ich kenne diesen Ort. Und jetzt auf nach Ducatia City. Let's go. Ich merke gerade es ist gleich mal so weit jetzt. Ducatia. Wir sind schon in teak Jetzt einfach. Hier runter, dann hier direkt oder? Ich habe ja zum Glück Fenster dabei. Zack, bitte keine wilden Pokémon, kein Bock. Und das war's. Wir sind schon da. Okay, dann ist nicht so schlimm. Brauche ich nicht so viel schneiden. Alles klar. Okay, Aha. es wirkt alles sehr friedlich. Hm. Aber ist es das auch? Ähm, hallo. Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich nichts an! Äh, okay. Das ist also der Radioturm. Was willst du, denn, Nervensäge? Hau Ist das wirklich. Oh, böse Musik. Guten Tag! Leider bieten wir heute keine Führungen an. Oh, was ist denn los? Ey! Oh, wir bekämpfen. Endlich haben wir den Radioturm besetzt! Nun wird jeder den Team Rocket Terror-Apparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Denn wir sind böse. Ich merke auch gerade, ich brauche gar keinen Flamesack mehr vorne haben. Deshalb wechsle ich jetzt aus. Er kann ein bisschen Level gut vertragen. Du kannst sehr schön mal gerne Level vertragen, mein Freund. Spukball. Oh, ich bin Sorry, Typ normal. Ich hab's vergessen. Sorry. Ich hab nicht vergessen, dass das Typ normal ist. Ich hab nur vergessen, dass das nicht auf Typ normal trifft. Ähm, ich sollte mich aber mal heilen, bevor ich zu viel laber. Yeah. So hab ich gut vor, weil der Kampf langweilig ist. Ihr kennt das ja. Team Rocket halt, ne? Noch was? Noch ein Radikal. Mauer ab. Aua! Auch mit dem Blödsinn. Verschwinde! Yes. Melly ist sehr gut. Zu stark! Wir müssen dich im Auge behalten! Du bist zu stark! Du könntest unsere Pläne zerstören! Ich muss die anderen warnen! Oh kacke! Das sieht nicht gut aus für uns. So, hier wäre jetzt ein guter Ort, äh, guter Zeitpunkt. Die zu wenden, aber die Folge ist zu kurz, deshalb müssen wir ein bisschen weitermachen. Müssen! Ja, ich zwinge mich. Haha, <lacht> Null. Steht ja eigentlich drauf. Glückskanal, aha. Ja, wir wohl gerade nicht laufen, vermute ich mal. Hype, darum Warum möchten sie den Radioturm besetzen? Ja, weil sie die Journey rufen wollen. Haha, <lacht> wie langweilig. Es war viel zu leicht, hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf! Kann ich gern machen. Aber ich werde dich eher weniger aufheitern, Ich werde nur deine Deine deine deine ganze. Ja, keine Ahnung. Ich werde dich besiegen. Ja, genau das werde ich tun. Rally, let's go! Ha. Spukball, ist das effektiv? Ja ne oder? ist normal effektiv. Ich mache aber mal Spuckball, weil Spuckball ist eine tolle Attacke. Leider bin ich vergiftet, aber besiegt. Nice! Level 29. Oh, müssen Rally viel, viel trainieren. Oh, für... Aber... Was? Äh. Okay. Warum willst du jetzt... Finte... Nein! Nein... Ja... Ich hab doch schon Nein gesagt zu Finte... Hm. wer bist du? Du hast mich besiegt! Das werde ich nicht vergessen! Ja... Wenn du das dann so sagst, dann... ...muss... ...das... ...wohl... ...so... ...sein... Ja... ...ja... ...okay... ...cool... Wo ist denn mein Hyperheiler? Da ist er. Ja. Aber sonst gibt's hier nichts. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Nein. Nicht ein bisschen. Ich wohl daran, dass ihr keinen Angst machen könnt. Außer Leuten, die keine Pokémon haben, aber... Hier zum Beispiel könnt ihr keine Angst machen. Ich beiße und kratze euch tot. Hahaha. <lacht> bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, Ratte, ist ja yeah, jetzt. Ach, als ob der jetzt so viele Radfratz hat, oder? Ich hab extra jetzt angefangen vorzuspringen, weil ich wusste, dass ganz viele Radfratz. Wenn der fünf Pokémon hat, einen Anfang mit Radfratz. Wird das nicht gut sein? Das gibt jetzt nicht, aber. Bevor ich jetzt wirklich unnötig down gehe, mach ich jetzt sowas. jetzt. Zack, bye bye. Danke für die Erfahrungspunkte. Du glaubst, du bist ein Held? Hm, naja, merkst du. Wir sind nicht immer böse. Wir tun nur, wo nach uns ist. Aha, und das soll ich euch glauben? So, ich will jetzt alle auslöschen. Hey, halte dich aus unseren Angelegenheiten raus! Nein! Ich werde euch auslöschen. Dann habt ihr keine Chance mehr gegen mich. So, du kannst mir nichts. Hau bitte ab, du kleiner Wicht. Ich hab das Gefühl, Kratzer ist mittlerweile irgendwie stärker als bist. Aber dann setze ich halt die Kratzer ein. Uff, ich gebe auf! Wolltest du lieber. Unsere Vorstände wollen die Macht an sich reißen. Sie haben großes vor. Ich frage mich, was das wohl ist. Äh, haben sie das Ganze gesagt. Die wollen die Money holen. Also irgendwie sind die ein bisschen dumm. Vor drei Jahren war das Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen. Wir arbeiten hier gerade an einem Comeback. Ich weiß, dass das hier Team Rockets Comeback sein wird. Aber... Leider ein fehlgeschlagener Plan. Dank mir, eurem 10-jährigen Immer doch gerne. Gern äh, Dankesbriefe äh, könnt ihr mir se später senden. Von E-Mail. E ähm, steht auf jedem äh, Schlüsselbund. Aha, Komprimat. Ich glaube nicht, dass ein Komprimat sowie jetzt noch helfen würde, mein Freund. Bye bye. Komm schon, gib mir das Level ab. Das ist ja viel zu einfach hier. Weg mit euch. Bye-bye! Yay! Level 30! Sondern Oh, Slime-Mock! Oh. Äh, <lacht> Slime-Mock! So sieht's also aus, hä? Oh, oh! Kein Vibe check bitte nicht! Ähm... Wir müssen was anderes machen, äh... Vision? Yeah! Richtig gedacht! Das mich! Oh nein, der kraft mich aber mit seinem Härtner! Das heißt, er wird gewinnen! Ha! Keine Zeit für Sentimentalitäten! Du mit den großen Wörtern. Wir lassen es nicht zu, dass du unsere Pläne durchkreuzt! Aha. Sure. Sieht man ja. So, und wie es weitergeht mit dieser crazy Story mit Team Rocket, das sehen wir in der nächsten Folge. Halt doch mal wieder ein. Lasst ein Like Und dann bis bald. Schönen Tag noch und ciao.